lieb ist weder Mann noch Weib, Sie ist nicht Seele nur noch Leib, Sie hat auf Erden nicht ihr Bild, Ihr Name ist kund, sie selbst verhüllt. Doch keiner ist, der ohne sie In Wahrheit Gottes Huld gewinne. In falsche Herzen kam sie nie,